K&P-Computer und Hewlett Packard Enterprise – zehn Jahre erfolgreiche business Herzlichen Glückwunsch an die K&P-Computer zum zehnjährigen Jubiläum unserer Partnerschaft, welche wir jetzt im Jahr 2021 feiern. Die stets durch Wachstum gelebte Partnerschaft lässt mich stolz und dankbar auf die bisherige Zusammenarbeit zurückblicken. Danke auch von unserer Seite an das gesamte HPE-Team und an unseren Distributor für die tolle Unterstützung. So konnten wir in den letzten zehn Jahren gemeinsam eine große Anzahl an Kundenprojekten erfolgreich umsetzen. K&P Computer und Hewlett Packard Enterprise – Ihre zuverlässigen Partner für innovative IT-Lösungen.